Mein Name ist Stefan Herold von der SQLI Deutschland GmbH. Ich bin Geschäftsführer der SQLI Deutschland und zuständig für den deutschsprachigen Raum in Deutschland und in der Schweiz. Man darf meinen Vortrag nicht verpassen, weil ich Sie auf eine sehr spannende Bergreise zur besten Datenqualität mitnehme. Und Sie werden dort eine Menge Praxiserfahrung hören und auch ganz viel mit Sicherheit lernen. Nein, ich war schon auf sehr vielen Print-Days und ähm, ich glaube, das ist jetzt schon mein fünfter Print-Day. Und ganz besonders an dem Print-Day ist, dass man hier viele interessante Menschen kennenlernt, ein sehr hohes Netzwerken kann und ähm, ich glaube, in den Vorträgen viel mitnimmt, spannende Sachen lernt, neue Technologien auch kennenlernt. Ich möchte Horst Huber noch sehr danken für diese tolle Location hier im Landschaftspark in Duisburg und ähm, freut mich, dass er diese Location gewählt hat. Ja.